Sag mal, Hofer, was ist denn los? Bist du krank? Ich habe so einen Druck auf der Brust und einen Heusdruck Zwar zu. Tschö, ich hab echt Angst. Aber wieso denn, was, was bedrückt denn? Jetzt das Virus, das umgeht. Ah, das Coronavirus. Ja, naja, das ist ja besorgniserregend das Angstvirus, das andauernd von der Bundesregierung verbreitet wird. Ja, welchen Angstvirus der Kurz und sein Team wir machen ja großartige Arbeit. Das ist es ja gerade jedes Mal, wenn der Kurz was zur Chefsache erklärt, dann spürst du so eine Panik in mir aufsteigen und das wird jedes Mal ärger und ärger. Ja, das verstehe ich nicht, der, der, der Kurz ist halt ein Macher. Ne? Ja, Panikmacher. <lacht> Du wirst doch nicht den Kurz unterstellen, dass der so eine lebensbedrohliche Situation wie jetzt gerade für seine politischen Ziele ausnutzt. Ich meine, Hofer, das ist schon sehr schäbig von dir. Schau einmal genau hin. Der Kurz ist ja nichts weiter als ein Instagram-Influencer. Hauptsache, er hat tolle Fotos für seinen so Account, alles andere interessiert ihn nicht. Also bitte, der Kurz steht zu 100% hinter jedem Thema, das er sich ausgesucht hat, wie zum Beispiel damals bei den Migranten. Kaum Chefsache wird den Österreichern ein Österreicher soziales Sicherheitsnetz unterm Hintern wegzogen. Mhm, dann wären wir aktueller, weil seine so jetzige Kanzlerschaft steht ja ganz unter dem Banner des Klimaschutzes. <lacht> Kaum Chefsache können Sie Konzerne, industrielle Interessensvertreter und die größten Umweltschweine beruhigt zurückleinen. Ja, aber erst vor ein paar Wochen hat er die Missstände die Justiz aufgezeigt. Kaum Chefsache soll nicht mehr gegen ehemalige Schwarze und jetzige Tekise ermittelt werden. Ganz praktisch bei der Eurofighter-Schmiergeld-Affäre. Jetzt kommen wir mal wieder runter, du alter Aluhurtträger, okay? Da sind nämlich die Grünen vor. Die schauen in Basti und seiner Partie ganz genau auf die Finger. Ich sehe nur, dass da kurz, wichtig, eine Pressekonferenz noch da und dann gibt. Informationsgehalt Null. Der Nehammer stellt seine Polizeieinheiten überall im Land auf und möchte das Virus mit aller Härte bekämpfen. Sollte nur, mal, dass die Tanner sich hinstellt und sagt, das Coronavirus, das wird mich noch kennenlernen. Ja, aber der Hanschober... Keine wie nichts weiter. Es der Statist im Hintergrund. Ja, dann kommen die ganzen Experten. Wo? Zuerst kommt der Basti, dann kommt der Kurz, dann kommt lang nichts. Und jetzt wird dann auch die Migrationsfrage wieder zur Chefsache. War. Ich keine Luft mehr. Ja, ja. Komm, komm, komm, komm. trink was. Ja. Schmeckt noch Influenza. Ja, aber mehr auf Instagram. Toi, toi, toi.